Ich habe auf dem Fusion Festival drei Drogen miteinander gemischt und hatte einen ultra krassen Trip, der mein Leben dauerhaft zu verändert haben scheint. Diese Story soll niemanden zum Nachahmen anregen. Schaut das Video ganz, damit ihr auch den Part mitbekommt, wo ich auf die Risiken eingehe. Ein Geschäftsmann nimmt Ayahuasca und erkennt dadurch, dass er seinen Job kündigen muss, um in der Natur mit den Ureinwohnern von Afghanistan zu leben. Bis zur letzten Fusion hatte ich nie eine Drogenerfahrung, die auf eine solche Weise Einfluss auf mein Leben hatte. Psychedelika können einen beispielsweise dazu bringen, den Entschluss zu fassen, sich nicht mehr von der Gesellschaft sagen zu lassen, was man mit seinem Leben anfangen soll, sondern dass man den Träumen des Herzens folgt. Aber weil ich bereits vor jeder psychedelischen Erfahrung auf meinem Pfad des Herzens war, hatte ich schon bei meinem ersten Pilztrip das Gefühl, dass die Pilze mich angefeuert haben, genau so weiterzumachen. Ja, ja, die Drogen mögen meine Karriere als Drogeninfluencer, aber etwas anderes an mir mochten sie ganz und gar nicht. Eigentlich hatte ich dieses Jahr gar keine Karten für das Pusion Festival. Als aber wenige Tage vor dem Festival ein Ticket frei wurde, entschied ich mich spontan dazu, doch hinzufahren. Am Freitag um 23 Uhr am Rand einer Stage war es nicht nur Brotzeit, sondern Wurstbrotzeit. Ich war am überlegen, welche Droge mir für den heutigen Abend ins Wurstbrot gemischt werden sollte. Ich hatte noch mehrere Schnipsel von einer 100 Mike 1cp LSD-Pappe übrig und nahm einen Schnipsel davon. Damals dachte ich, dass das ein eher kleiner Schnipsel war. Eine halbe Stunde später wurde mir circa 1 Gramm Phenibut dazu in mein Wurstbrot gemisst, weil ich mal schauen wollte, wie diese Substanz so auf einem Festival kommt. Da ich aber Bock auf etwas leicht Trippiges hatte, kam noch eine kleine Menge 2CB in die Wurstbrotmischung dazu. Meiner Wahrnehmung nach hatte ich drei geringe Dosen von drei Substanzen in Tuss, wo ich mich natürlich auch vorher informiert hatte, dass sie keine besonders gefährliche Kombination sind. Ich hatte eigentlich nicht vor, eine Dosis zu nehmen, die mich völlig wegkatapultiert. Aber irgendwie hat das ganze doch einen sehr heftigen Trip erzeugt. Ich weiß nicht, ob ich einfach die Pappengröße falsch eingeschätzt hatte oder ob sich 2CB und 1CP-LSD sehr krass potenzieren. Es brauchte aber etwas, bis ich das realisierte. Gegen 2 in der Nacht war meine ganze Crew in der Mitte der Menge der Tanzwüsten-Stage am Tanzen. Plötzlich mussten alle, bis auf ein Homie und ich, aufs Klo. Wir mussten dann zu zweit auf die Jacken von allen aufpassen und einen Schirm hochhalten, dass unsere Crew bei dieser riesen Menschenmenge wie zusammenfindet. Plötzlich wurde meine Denkweise sehr schnell deutlich trippier und verspulter. Ab hier ahnte ich, dass der Trip krass wird. Weil ich noch nie in so einer Menge am Trippen war, bekam ich plötzlich Panik und sagte zu meinem Homie, dass es mir gerade zu viel ist und dass er mich jetzt voraussichtlich aus der Menge begleiten muss. Er fragte mich, warum ich jetzt genau Panik hatte. In der ersten Sekunde wusste ich es selbst gar nicht genau, aber nach ein paar Sekunden Überlegung erwiderte ich, dass ich Angst habe, den Verstand zu verlieren. Mein Freund hätte mich direkt rausbegleitet, aber ich war hin und her gerissen. Einerseits war ich im Panikmodus und es war mir in der Menge zu viel. Andererseits hatten wir den Auftrag, auf die Sachen aufzupassen und das Zusammenfinden der Crew zu sichern. Mein Homie erinnerte mich an einen Fakt, den ich auch sehr häufig anspreche: Panik und Aufregung sind im Grunde die gleichen Gefühle, nur mit anderen Gedanken verknüpft. Ich spürte das in dem Moment voll und merkte, dass hier wirklich nicht das Gefühl an sich das Problem ist, sondern die Gedanken, die dieses Gefühl um jeden Preis unterbinden wollen. Ich lehnte mich voll in das Gefühl und die Ängste lösten sich auf. Ich tanzte energetisch zum Beat und denke mir so, wovor hatte ich da jetzt Angst? Ja klar, ich könnte einen Herzinfarkt bekommen oder den Verstand verlieren, aber die Angst davor rettet mich auch nicht und ich denke nicht, dass mir das passieren wird, weil ich habe einen geilen Körper, auf den ich mich verlassen kann. Im Grunde jedes Mal, wenn ich eine Droge nehme, sage ich zu meinem Körper, yo hier, ich füttere dich jetzt damit. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Der Körper bemerkt, wie die Drogen in ihn gelangen und sagt Oh, was haben wir denn hier? Ah! LSD! Ich weiß, was zu tun ist. Ich gebe dir die Show, die du sehen willst. Rezeptoren aufgepasst, alles auf meine Direktion! Manchmal kommt so mein Ego rein. Oh nein, läuft da wirklich alles mit rechten Dingen ab? Hast du da wirklich alles unter Kontrolle? Ich habe Angst! Und mein Körper so... Keine Sorge, I got this. Vertrau mir, Bruder. Okay, ich vertraue dir, Bruder. Du bist das Universum, du bist Gott. Ich übergebe dir die Kontrolle. Ich verspürte plötzlich eine extreme Dankbarkeit für meinen Körper und meine Gesundheit. Häufig hört man Leute sagen, das Wichtigste ist, dass du gesund bist. Auf rationaler Ebene konnte ich diesen Satz immer verstehen. Natürlich will ich jetzt keine schlimme Krankheit haben, aber während dieses Trips habe ich das zum ersten Mal so richtig gespürt. 25 der Menschen in Deutschland haben Rückenschmerzen, 24 Bluthochdruck, die Hälfte aller Männer erkranken mal an Krebs, 27 leiden an psychischen Erkrankungen. Bis auf eine ADHS-Diagnose, einer Schilddrüsenunterfunktion, bin ich kerngesund. Es ist ein Privileg, gesund zu sein und das sollte man deutlich häufiger im Leben appreciaten. Doch der Trip wurde nach und nach stärker und stärker. Wir verließen die Tanzfläche und setzten uns alle auf einen Tisch, um Pizza zu essen. Aber ich musste durchgehend so lachen, dass mir die Pizza immer wieder aus dem Mund fiel. Ich wusste gar nicht, warum ich lache, aber naja, auf 2CB lache ich so <lacht> und auf Fenibut so. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wie die Lache aussieht, wenn man diese beiden Substanzen kombiniert. Ich habe aber definitiv auch die sexuell stimulierende Wirkung des 2CB gemerkt. Ich hatte so die ganze Zeit Gedanken wie, Sex ist doch einer der geilsten Sachen, die es gibt. Warum ist dann hier gerade keine Orgie? Warum finden wir uns nicht alle gegenseitig? Hier sind doch nur harte Menschen unterwegs. Ich habe dann immer mehr Bezug zur Realität verloren und konnte nicht mehr anständig sprechen. Ich weiß, dass teils Leute mich gefragt haben, ob alles okay ist und ich dann einfach nur so gelacht habe. Alles okay bei dir? Also falls ihr auch auf dem Festival wart und ihr mich am Samstag zwischen 3 und 7 angesprochen habt und ihr keine normale Reaktion bekommen habt, sondern nur ein <lacht> Jetzt wisst ihr den Grund, hier ist ein Foto von dem Zustand So um 4 in der Früh ging die Sonne auf und wir gingen hoch auf den Hügel, um den Sonnenaufgang zu beobachten Alle schauten auf den Horizont in Richtung Sonne Ich war aber so weg dass ich einfach nur auf dem Boden saß und einfach nur meine Füße anstarrte. What the fuck is going on? Irgendwer aus unserer Crew hatte ein Bier gekauft, das immer so in der Runde rumgegeben wurde, falls wer Durst hatte. Und immer als ich das Ding bekommen habe, habe ich ewig lang einfach nur drauf geschaut und mich gefragt, was das ist. Dieser Part des Trips war nicht sonderlich angenehm, weil ich einfach zu wenig gecheckt habe. Ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl in mir, das sagte, es ist nicht gut so vercheckt zu sein, so kann man nicht eigenständig überleben. Aber die Verchecktheit hat auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass ich nicht in Panik wegen dem Gefühl ausbreche. Sätze wie... Ich habe Angst, den Verstand zu verlieren, Die ich am Anfang des Trips rausgehauen habe, konnte ich dann nicht mehr bringen, weil mein Verstand im Grunde schon weg war. Irgendwann schaue ich so in die Ferne auf den Campingplatz und wundere mich darüber, was ich gerade sehe. Ich war mir sicher, so etwas noch nie gesehen zu haben. Und dann kam es mir. Ah, das sind Optics. Ich habe ja eine Droge genommen! Der Zellplatz war voll so amorphen und es bildeten sich so Muster drüber. Um 7 in der Früh war mein Verstand dann wieder so einigermaßen klar. Ich war aber trotzdem noch voll wach. Meine ganze Sippe ist da schon pennen gegangen, aber ich bin dann noch bis 12 Mittag mit so zwei random Zuschauern rumgegangen. Es war auf jeden Fall ein unerwartet krasser Abend. Doch diese Gedanken vom Anfang des Trips über meinen Körper und Gesundheit kamen dann auch nach dem Trip wieder. Ich war vor ein paar Monaten beim Arzt und habe so ein Belastungs-EKG gemacht und der Arzt direkt so, viel Sport machen sie nicht, oder? Zu dem Zeitpunkt war, übertrieben gesagt, die einzige Bewegung mein Gang zum PC. Als mir damals der Arzt sagte, dass ich mich im Grunde zu wenig bewege und dass das schlecht fürs Herz ist, habe ich das so schulterzuckend hingenommen. Ja, wird schon gut gehen. Es gibt Leute, die Angst vor gewissen Viren haben, obwohl sie mit einer 40% Wahrscheinlichkeit an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sterben werden. Mein Opa ist erst letztes Jahr genau wegen sowas verstorben. Dem ging es gut und wenige Wochen nach der Diagnose war er tot. Der Trip war der Schubs, den ich gebraucht habe, um ab jetzt jeden Tag so viel Sport zu machen, dass ich ordentlich ins Spitzen komme. Denn das ist die Art von Sport, die man braucht, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren. Vielleicht kann ich einige Menschen durch die Erläuterung meiner epischen Sportroutine dazu motivieren, mir nachzuahmen. Diese Story soll niemanden zum Nachahmen anregen. Durch die brillanten Bücher Atomic Habit und The Power of Habit habe ich gelernt, dass eine dauerhafte Umsetzung unrealistisch wäre, wenn ich mir beispielsweise vornehmen würde, ab jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Für neue Routinen muss man immer die Hürde am Anfang möglichst niedrig setzen, weil sonst zieht man es nicht durch. Eine perfekte Sportart ist hier in meinen Augen Skaten. Seit zwei Wochen gehe ich direkt nach dem Aufstehen raus und versuche so lange Tricks mit dem Skateboard zu machen bis ich aus der Puste bin und das geht am Anfang in unter 10 Minuten. Nach dem Skaten trinke ich kurz ein paar Gläser kaltes Wasser und spüle damit meine vier Pillen Limitless runter und mache dann anschließend noch ein paar Klimszüge. Klimszüge? Mein Herz ist sicher, würde ich sagen. Ich merke seit dieser Routine wirklich einen starken Unterschied und mir geht es einfach in jeder Hinsicht besser. Und es ist nicht so, dass es mir davor irgendwie schlecht ging. Kommentiert mal, was zurzeit eure Sportroutine ist. Macht ihr genügend Sport? Weil ich ja einen Kabal über Drogen habe, ist es wichtig zu erwähnen, dass Upper-Drogen wie Koks, MDMA, Ritalin, Speed auch alle nicht gut fürs Herz sind. Das ist der Grund, warum ich solche Drogen so gut wie nie nehme und überwiegend auf psychedelische Substanzen zurückgreife, wo es hauptsächlich die Gefahr einer Psychose gibt. Manche finden es bestimmt fahrlässig, dass ich drei Drogen gemischt habe, aber ich wusste wie gesagt, dass es eine sichere Kombination ist. Mischt auf keinen Fall irgendwelche Drogen miteinander, weil bei der falschen Kombi kann es auch tödlich werden. Kleine Dosen von 2CB und 1CPLSD gemischt sollten jetzt auch nicht riskanter sein, als wenn man nur eins davon in einer normalen Dosis genommen hätte. Und das Fenibot macht die Psychedelika meinen Berechnungen nach jetzt auch nicht gefährlicher. Obwohl die genommenen Psychedelika Risiken beherbergen, möchte ich die Warnung, die ich in diesem Video ausspreche, hauptsächlich auf das Phenibut konzentrieren. Neulich hat wer unter mein Phenibut Video kommentiert, dass er meine Warnung, dass ich da das Suchtpotenzial für extrem hoch halte und dass ich deswegen stark von der Droge abrate, ignoriert hat und dann wirklich schnell abhängig geworden ist. Also, nehmt die Warnung bitte ernst. Phenibut wurde ja ursprünglich als Schlafmittel entwickelt und man kann da definitiv auch besser schlafen, aber wenn ihr Schlaf Probleme habt und dabei gleichzeitig diesen Kabal unterstützen wollt, ohne eine süchtig machende Droge zu konsumieren, probiert es doch lieber mal mit Deep Sleep, meinem Nahrungsergänzungsmittel-Stack. Die Studienlage, dass der Hauptwirkstoff Melatonin gegen Schlaflosigkeit hilft, ist sehr gut. Es war lange ausverkauft und ist jetzt wieder auf Lager mit verbesserter Rezeptur. Wir haben nämlich die Dosierung von Ashwagandha und Magnesium erhöht, was natürlich auch die Gesamtwirkung von Deep Sleep verbessern sollte. Passt aber bei der Dosierung auf. Melatonin ist beispielsweise einer der Nahrungsergänzungsmittel, wo man Nebenwirkungen haben kann, wenn man zu viel nimmt. Also jetzt nichts gravierendes, aber ich wollte es auf jeden Fall zur Sicherheit erwähnen. Und ja, mir ist auch bewusst, dass die Handlung dieses Videos ein bisschen lächerlich ist. Ich habe Drogen genommen und dann erkannt, dass ich Sport machen muss. Puh, wow. Und noch eine letzte Sache. Immer wenn ich Videoaufnahmen von Festivals zeige, gibt es immer die Kommentare, äh, auf der Fusion filmt man nicht. Erstens, das war die Fusion, nicht die Fusion. Und zweitens gehe ich wirklich sehr verantwortungsvoll mit der Sache um. Die Kamera ist so gut wie immer nur auf meine Leute gerichtet. Alle anderen werden zensiert, falls sie doch im Bild landen. Das heißt, dass ihr nie Angst haben müsst, dass ihr hier gegen euren Willen in einem Video landet. Wenn ihr bis hierhin gesehen habt, schreibt einen Kommentar, in dem ihr mir bei meiner Meinung zur Abtreibung zustimmt oder widersprecht. Das wird dann witzig für diejenigen, die nicht bis hier geschaut haben, weil sie sich dann wundern, hä? Was sagt ihr in dem Video zur Abtreibung? Abonniert diesen Kabal. Peace! Dieses Ding hier ist der Shit, Leute. Das braucht man auf jedem Festival.